Hi, hier ist wieder Mason und heute möchte ich euch die Division-Redaktion kurz vorstellen und euch sagen, was wir eigentlich dort vorhaben. Ihr, wie, ihr, wie ihr vielleicht schon wisst oder wie ihr hier seht, wir haben eine neue Website. Sehr viel Herzblut ist reingegangen, sehr viel Arbeit reingesteckt und diese Website wollen wir natürlich auch ausführlich nutzen. Ihr seht hier schon, es gibt eine News-Section, entweder hier durch diese Top-News oder wenn ihr weiter unten schaut, auch ältere News, zum Beispiel aktuell die von Neumy zur OEG-Zusammenfassung. So eine News-Section, die muss natürlich irgendwie mit Inhalten gefüllt werden. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das sehr aufwendig ist für einzelne Personen, das zu machen. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass sich Leute finden, die hier für den Verein die News-Section betreiben. Das soll zunächst zum Beispiel einfach interne LES-News parallel zu den news video von Ben sein. Oder aber Berichte über Clan Wars, wie hier die Zusammenfassung der UEG-Liga, oder aber auch was völlig anderes. Ja. Sicherlich ist es auch möglich, in Zukunft so weit zu denken, dass man zu großen E-Sport-Events tatsächlich auch eigene News schreibt, eigene Zusammenfassungen, je nachdem, wie ihr euch beliebt und wie ihr Lust und Zeit habt. Über jeden, der uns dort unterstützt in der Erstellung der News, sind wir sehr, sehr dankbar und äh, meldet euch doch einfach hier im Forum, dass ihr Interesse habt, News zu schreiben, für welches Format ihr gerne News schreiben wollt, Beispiel, ob ihr das nun speziell für ein Team schreiben wollt oder Speziell für ein Spiel oder sonst irgendwas, meldet euch einfach mit euren Ideen und wir freuen uns über eure Hilfe.